Michael Beck, ich bin Michael Beck, zweiten Lehrer als Entwässerungstechnologe. Das ist der Lastfrage, mit dem ich heute auf ACP bin. Mein Beruf ist am besten beschrieben mit den drei Wörtern Abwechslungsreich, vielseitig und interessant. Heute bin ich hier die Liegenschaft zu spielen. Je nach Leitungsdimension und Ableitung haben wir verschiedene Wiesen zur Auswahl. Das ist ein spezielles Arbeitsgerät, das ich auf der Baustelle brauche, wenn ich auf dem Dach arbeite. Ist eine Hebebühne. Man sollte die Lehre nicht machen, wann körperlich nicht fit ist oder handwerklich nicht gut. Heute bin ich mit dem Spürbus unterwegs, aber ich schaffe auch sehr gerne mit dem Lastwagen.